Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JMK TV Und es ist Zeit für eine neue Cheap Vehicle Challenge. Diesmal gibt es einen kleinen Twist. Denn das Thema ist Blast to the Past. Ja, was, was machen wir jetzt? Bier trinken. Ah, das kann ich. Ja, okay. So. Nö, ihr dürft euren Scheiß alleine machen, wenn ihr meint, dass ihr mit irgendwelchen Mopas anfangen könnt. Noch Bier besorgen, oder? Ja, hier sowieso. Ganz wichtig,